Es ist noch dunkel. Guten ne? Abend. Es ziemlich stark. Ich ein ja. schönes Plätzchen. Hallo, meine irn Es windet ziemlich stark. Kai war gerade bitter. Ich schau zu, wenn es nicht jetzt ist auch ein Riff, das guckt jetzt langsam raus und deshalb hat Kai jetzt Schluss gemacht Wie war's? Hat kurz Spaß gemacht, ja Ich war Windsurfen mit sehr viel Wind, Sturm, 4 Nuller <lacht> viel Power, ein bisschen gesprungen Übel zumindest Ich hab dich gut im Auge behalten Ja. Und jetzt sind wir hier bei Kite-Material weil äh, wenig schöne Nachrichten Da waren hier so 4-5 Kiter eigentlich wenn wir ankamen und ähm, Jetzt ist aber die traurige Nachricht: es fehlt ein Kiter, also ein eine Person ist vermisst, mit ganzem Material, sie wissen nicht wohin. Ja, abgetrieben und Richtung da runter. Abgetrieben das eine runtergefahren und der Rest ist runtergelaufen, ähm, aber wir sehen sie schon wirklich eine halbe Stunde nicht mehr. Aber da unten sehe ich paar ah, ja, Leute, die Neo-Leute. Ja, okay, zurück. Hoffentlich mit dem ja. einen. Lass mir es hoffen. Ähm, so lange passen wir auf. Nachdem es die letzten zwei Tage eigentlich fast nur geregnet hat und nass war, scheint jetzt wieder herrlich die Sonne und wir können endlich alles wieder trocknen. Alle Neos, Handtücher, hier die Hose, ist gestern auch nass geworden im Regen. Ja, deshalb wir haben wir uns heute mal auf so eine Art Camping oder so einen Stellplatz gestellt. Ist vielleicht ganz geschickt, zahlt man 12 Euro für 24 Stunden. Und ja, kann hier einfach gut stehen, hat eine Toilette, glaube ich, kann auch sein camping leeren. Wenn man Wasser auftanken will, zahlt man da nochmal 3 Euro und duschen, glaube ich, auch 3 Euro, also völlig okay. Jetzt schauen wir, dass wir alles sorgen kriegen und dann geht's surfen. Ja, vermutlich kaum zu glauben, dass jetzt wieder die Sonne scheint, also es hat so gestürmt noch heute Morgen. Wir sind richtig wach geworden, weil wir so durcheinander geschüttet sind. Das stimmt, es war wie auf einem Schiff eigentlich. Ja, <lacht> aber Ja. Herrlich. Ich muss Herrlich. mal schnell in die kurze Hose. Ich sehe nicht aus wie ein verschlafener Maus. Genau. Stimmt, du grauer Maus. Dann zieh dich ja. mal um. Ja, mal. Ich zieh mir auch eine lange Hose. Äh, eine kurze Hose. So stehen wir dann hier. Alles ausgepackt, was wir haben, gefühlt. Damit alles schön trocknen kann. Hier unsere Ponchos, Neos. Das auch alle Fächer hier mal wieder. Da sammelt sich auch so eine Feuchtigkeit in den Kisten, in der neo Neokiste. Alle Dinge sind getrocknet heute. Perfekt. War bestes Wetter. Wir haben ein kleine Echt? surf gemacht zusammen. Wir waren hier vorne direkt äh, am Platz äh, aufs Wasser. Es ging zwar von der Surfen, aber schön war zusammen. Schwierig, ins Wasser. aber war schön, ja. Genau. Aber und dann geht Highlight. Highlight. Highlight. Wir sind ja auf so einem Stellplatz hier. Ich habe schon gesehen, es gibt eine Dusche. habe schon getestet. Tut. Kalte Dusche halt. Ja, schön kalt abduschen. Aha. Oh, und dann, wir haben diesen Hebel gedreht. Und dann kam es plötzlich warm, also richtig heiß, wie zu Hause in der Dusche. Es war ein Traum, ja. dass man sich über so kleine Sachen freuen kann, genau, das, einfach über eine warme Dusche. Das haben wir echt gut genossen. Mhm. Haben wir alles abgeduscht, Anzüge sauber gemacht und ähm, jetzt äh, gibt es Wein, Oliven, mhm. was zum Schnecken, so ein Aperitif. Aperitif und damit gekocht. Und damit gekocht. Herrlich. Ein kleiner Ausflug nach San Martin, der glaube ich. San Martin einfach. Ah, ohne der okay, San Martin. Haben uns alles Marie empfohlen, das auch anzugucken. Ist echt, echt süß. Wir gehen hier ein bisschen rum. Mhm. Man merkt aber, dass Nebensaison ist für mich. Ja, die, die Eisdiele, die sie gesagt haben, wo wir unbedingt hier müssen, hat schon einen ja. Wir sind aber auch sehr früh, es ist äh, halb elf, glaube ich. Montags. <lacht> ähm, aber äh, der ist wohl auch vorübergehend geschlossen. Also Nebensaison. Nee. Wir wurmeln einfach ein bisschen rum. Wir fahren uns das Ganze an. Wir laufen hier oben auf dem Burchtmauer. Ja, um St. Martin ist überall eine Burgmauer drüber, die jetzt zum Abschnitt zum Meer sozusagen. Schmecken. Was mir hier besonders gut gefällt, sind diese mintgrünen Fensterläden und Türen. Alles so in einem Stil gehalten. Gefällt mir wirklich richtig gut. Jetzt sind wir auch wieder am Parkplatz. Sascha Lohi. Hi, ist auch dabei? Ja. Dann gehen wir wieder. Let's go. Let's go. Gestärkt mit dem Krepp. Ja. Ich musste kurz schnell reinflüchten, weil. Ähm, da kann man wieder eine ordentliche Regenböe. Kate ähm, ist noch irgendwo da draußen. Also sie steht am Strand im Neo. Also sie kann nass werden. Und sie wird auch gut nass. <lacht> der Regen wird weniger und ich glaube, sie geht noch mal raus. Und ich glaube, der Wind ist auch besser geworden. Also da geht der Regen. Front ist vorbeigezogen und jetzt ist es ganz schnell wieder sehr schön geworden. Geht, hat jetzt wind und sonne düster draußen auf dem wasser rum und ich mache es mir hier im bus naja gemütlich ich schaffe halt was Besser. Aber es sah echt gut aus. Sieht herrlich aus bei dir, dein Plätzchen. Mhm, ist es auch. Oder das Essen, das Plätzchen ist herrlich. Das Essen... Hoffentlich auch. Hoffentlich auch. Wir haben einen herrlichen Tag gehabt. Ja, wir waren erst in San Martin, das war heute Morgen. Mhm. Crêpe gegessen. Und dann waren wir beide noch Wingen. Wingen. Hier. Und haben einen schönen Mittag gemacht. Hier trockert noch alles. Und was ist der Plan? Bierchen ähm, trinken, essen und dann fahren wir nach ähm, dieser Insel da, also der nächste südliche Insel, Ob Oblom, wie heißt der? Ein In Platz, der, der Oldham heißt Oldham. La Perroche, gehen wir hin und da soll es morgen äh, genug Wind und Welle geben zum Windsurfen. Also. Dann sind wir gespannt. Ja. Genau. Neuer neue Platz und es ist immer ein bisschen spannend und äh, schön auf Entdeckungstour zu gehen. Ja. Oh, und hier ist gerade so ein schöner Regenbogen, als ob der vom Himmel ins Meer schießt. Aber heute ist auch so verrücktes Wetter ist wie im April. Es hat kurz voll geschüttet und dann wieder Sonne und dann wieder Schütten, Regen, Sonne. Also aber echt wechselhaft heute. Aber sobald die Sonne raus ist, ist es ja auch direkt herrlich. Und was auch herrlich ist, dem Essen. Schmeckt's? Okay, dann es muss ich auch schnell probieren. Es sieht ja irgendwie schlammig und weiß nicht, irgendwie appetitlich aus, aber es schmeckt köstlich. Sehr gut. Dann setze ich mich auch schnell hin zum Essen. Ja. Ciao, ciao, Ildre. Es war schön. Schön war Herrlich. Es war schön. Jetzt ist Zeit. Für was Neues. Hallo von mir, wir sind mittlerweile auf der Ilde Oleron, das ist die Insel unter Ilde und haben wir heute schon einen richtig geilen Surftag gehabt, Kai war den ganzen Tag mit dem Windsurfer draußen, ich war noch kiten und zwar ist es hier so gespalten, ähm, innen ist eine Lagune und außen ähm, ist ein Riff und da läuft die Welle. Hier ist die Mole, hier kommen die Wellen, gerade ist Flut und unter den Wellen, da läuft ein Riff, also das heißt Steine. Ich glaube so Austern liegen da, so Austern weg, die Muscheln. Und auf der Seite ist dann sozusagen diese Lagune. Guten Morgen von uns! Es ist noch dunkel, hm, nicht ganz dunkel. Aber das Licht ist an. Wir sind trotzdem schon wach am Frühstücken. Mhm. Und ich muss sagen, die Nächte werden ziemlich kalt zurzeit. Man mhm. merkt, es ist Oktober. 8 Grad nachts, glaube ich. Deshalb sind wir noch hier so warm eingepackt im Bus. Heizung ist noch nicht nötig, glaube ich. Nee. Wir sind in einem Spot, der heißt Les Alessans. Und wir hatten gestern Riesenwellen, also richtig äh, über Kopf hoch mit 20 Sekunden Periode, das ist ganz groß. Das heißt, da gibt es einen richtigen Schub bei den Wellen und äh, ja, <lacht> haben wir gemerkt. Da war ein ordentlicher Beachbreak auch. Ich war froh, dass ich wieder aus dem Wasser gekommen bin. Ja. Und anstatt dass wir jetzt wieder aufs Wasser gehen, äh, fahren wir weiter. wir weiter. Was machen wir noch? mein altes Surfboard verkaufen. Genau, weil Kate hat ein neues gebrauchtes ja, Boot. Und jetzt werden zu viel auf dem Dach liegen und ich habe es gestern einfach an den Bus gestellt, ein Schild dazu zu verkaufen. Da war einer interessiert und das geben wir jetzt hoffentlich auf dem Weg dahin ab. Dann kommt es ja. doch noch gut im Einsatz. Der war auch, das wäre auch schön. Genau. genau. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. gefrühstückt. Ja. Es geht weiter für uns. Ziel heute noch, Karkensplatsch. Genau. So, wir haben es uns gemütlich gemacht, wir liegen wieder im Bett, haben ja. ein schönes Plätzchen gefunden wieder für eine ruhige Nacht, zumindest das hoffen wir. Mhm. Verrückt, schon wieder in der Woche vorbei. Ja, so schnell geht's. Ich vermisse auch so langsam äh, die Familie. Muss ich sagen, Also man merkt, man ist länger unterwegs und das, das ist stimmt. dann echt, echt so das Nachteil, wenn man so äh, nicht einfach so vorbeispringt auf Besuch oder so bei Familie, Freunde. Also fühlt euch gedrückt. Ja, genau. Und ähm, wir verabschieden uns dann für diese Woche, würde ich sagen. Das denke ich auch. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei wart und wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Genau. Daumen sind, nach oben. Daumen nach oben. Und. abonnieren und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Auf eine neue Woche. Genau. Dui, dui. Dui, dui, doch, doch.